der Liedruf Hoffnungslicht kommt ganz oft vor im Gottesdienst zum Weltgebetstag 2022 und wir haben deswegen Bewegungen dazu ausgedacht. Die Andrea Wöllenstein, meine Kollegin, hat das gemacht und ich führe euch das jetzt vor. Das ist nämlich auch eine gute Möglichkeit, dass die Menschen, wenn sie im Gottesdienst nicht singen dürfen wegen Corona, dann wenigstens die Bewegungen machen können. Ich zeige es euch jetzt mal. Zuversicht, voller Vertrauen, so leuchtet dein Hoffnungslicht, so leuchtet dein Hoffnungslicht. Wie Freude beim Weltgebetstag!